Da sehe ein weißes Trikot mitten dazwischen und äh, es ist kein rechtes Trikot, es ist ein T-Shirt. Er hat nicht ganz mehr das Alter der Kinder, der Bambinis, aber ich denke, als Vorbild ist er ideal dafür geeignet, meine Damen und Herren. Ich sehe André Greipel mitten dazwischen, ich denke, der erste Applaus kommt bis hier oben hoch, der gleiche mitfährt. Der andere ist nicht dabei und lässt sich nicht nehmen, hier heute mit den Kleinen zu starten. Und äh, der ist schon dabei. Ja, vielleicht eine kurze Erklärung. Bambini-Veranstaltung von dir. Was hast du dabei gedacht? Ja, ich glaube, dass das äh, einfach eine, eine schöne Veranstaltung ist für die, die Allerjüngsten im Radsport. Und ähm, ich bin äh, natürlich wahnsinnig stolz und froh, dass so viele äh, junge Teilnehmer hier mit dabei sind und am Start sind. Ähm, äh, ja. Endlich äh, bin ich hier und äh, dann kann es auch wirklich losgehen. Ich will auch nicht das äh, so lange nach hinten ziehen, sondern äh, lassen uns einfach die Kids nicht so lange warten und einfach los und lassen. So was 21.45 Uhr heute Abend. Das ist aber eins, was sicher ist, denn das brauchen wir. Sonst funktioniert das überhaupt nicht so, wie wir das gerne hätten. Und dann kommt schon der erste rein. Also, warte mal hier. Wir sind verteilt und wie das gewohnt war. ja Schulleiter, von daher hätte ich diese Altersklasse hier. Also wir sehen wieder genau. mal den Wert, Leo. Und du, bleibst mal hier bei mir ein bisschen. Und vielleicht kann die Sophia und der Leon auch noch dazukommen. Schön vorsichtig fahren, vorne in den Kurven. Mit Applaus, meine Mutter. Mit Applaus für den Nachdruck. Wunderbar. Jetzt mit dem Applaus, die Glocke für die letzte Runde. Noch einmal im Kreis um 600 Meter, dann habt ihr es geschafft. Eine Runde noch. Und Walter Ball sagt gerade, alle bleiben bitte hier, auch an die Eltern. Alle bekommen einen Preis. Ja, hier geht's schon den Adler wieder hoch. Ja, den ist ja gewonnen. Und schon nicht gewonnen. Das war doch schon Schluss, da schon wieder, gerade hier. Das hier, das hier wir schicken jetzt gerade zurück für heute. Alle Teilnehmer hatten noch mal für die zum Ziel, beziehungsweise zum Start, dort, wo ihr losgefahren seid. Und sie hatten ein bisschen zurück. So. Es ist eingeläutet, die Volk, Burkhard und Eifel, wir sind alle, meine Damen und Herren. Das mit dem Kopf und der Thank yeah. you. Runde. So, damit wird um Platz 2 und 3, vier, fünf. Und dann kommt der Sieger, der darf es auf jeden Fall fein seine. Kommt eines! Mit einer ohne Vorsprung gewinnt also das Rennen. Eine für den Sieger. Und kommt die Rennen, 33 Gesamtrunden. Wenn er kurz vor Jüngchen gekommen sind, dass doch immer das Wichtigste, das ist ja viele Male. Ich würde gerne mal zu dem ein oder anderen Wort wechseln. die Sponsorin, Grenzauffahrt der und von 7. So, einer Fehler der von der Chef des Teams. Die Stadtentwicklung, Landpartei, die ist, und die sind die Sponsoren, die wahrlichen. Hey, Felix, jetzt hier mal, ich sagte gerade, du bist der Chef, stimmt das? Heute also, ein Schand, der aus der Decke. Wir Heute. Heute. Natürlich auch Alpizim, wir kommen zu Lotto Sidal, wir kommen zu Marcel Sieberg und André Greipel, meine Damen und Herren. Und, äh, dass die gut ist. Okay, keine weiteren Fragen. <lacht> wir werden beide noch am Freitag in einer Woche sehen in Stotzheim. Gehe ich mal davon aus, in seiner Heimatgemeinde gibt es das letzte Nachdruckriterium. Marcel Sieberg und André Greipel. Aber wir haben etwas besonderes. So. Marcel sagt, der Start Nummer 1, unterstützt von der Firma Intega. John Dinkel, meine Damen und Herren. Der kommt jetzt nach der Bereit, halten ihre Hände bereit und dann, wie gesagt, der Schatten. Wir haben eine entsprechende Musik, wir wissen, wie das abläuft. Ich würde sagen, wir fahren ein. Achtung! 4, 3, 2, 1, 0. Und Start, meine Autoherren! Rotstart! Bitte Applaus! Und jetzt haben wir schon ganz, ganz. Vorsichtig kommen die Fahrer daher, ich denke, sie werden sich etwas einrollen und schauen, ob hier der Rundkurs im Augenblick noch nicht zu glatt ist. An der Spitze, John Dinkholm, meine Damen und Herren, John kommt an der Spitze und dahinter dann das große Fahrerfeld. Ja, nur noch 109 Runden, meine Damen und Herren. Und da wird weiter im Feld gefahren, noch kommen nicht die ersten Angriffe zustande. André Greipel jetzt an der Spitze. Also, okay. Aber bitte, je nachdem wo Sie stehen, schon mal links oder rechts schauen, ob wirklich keine Vorausfahrzeuge oder Rennfahrer kommen. So, da haben wir die Gruppe mit Jan Dieteren an der Spitze. Und schauen Sie, sie ist größer geworden mit Rick Zabel, der nach vorne gekommen ist und Mark Döry. Dann kontrolliert man Greifel mit seinen Scheinbremsen. Die Holzburg an den Teamwettbewerben heute hatten auch bei den Kids beim Dege fette Reifenrennen, das wir heute haben bereits ab 16 Uhr. Ja, da waren mehrere Veranstaltungen. Wir hatten erst das Bam rennen dann das ja, Nachbuchs-Schüler-Rennen. und dann kamen die wirklich Nachwuchsfahrer um 17 Uhr 19 Uhr. greift an, meine Damen und Herren. Selig Seelig an seinem Hinterrad und jetzt also mit aus ein bisschen... Dem, äh, Team Möbel Airman, den wir vorne sehen, schauen Jan noch an der Spitze, alle anderen wieder aufgeschossen, mit äh, John Dink, mit Rüdiger Seelig und vorne mit dabei in dieser ersten Gruppe, zwischenzeitlich auch das Team Lotto-Kernhaus aus Koblenz, ich mit, weil ich, ich eben hier rutschig, nass ist und damit auch deutlich gefährlicher. Dann niedrern an der Spitze macht hier das Tempo scheint gut zu laufen heute Fuppertz dann kommt Greipel an für hinten im Hauptfeld das weit in die Länge gezogen also noch 100 100 bis zum Ende und Feld ist geworden also Andre Greipel hat das richtig gemacht hat dazu beigetragen dass die Gruppe wieder zusammengeführt wird Anton ja. Dinkl setzt sich nach vorne vorbei an Erik Baumann auf der linken Seite Macht er natürlich clever hier, ja und ich habe es ja vorgezogen, aber die Tour der France beendet. Und Sie können den John unterstützen, meine Damen und Herren, mit einem Applaus. Da kommt er. Wer ist zu hingefahren? gefahren? Die Gefahr? Digga! Zwei Fahrer der Spitze. <lacht> so, der Christopher ist vorne. Christopher hat es. Minute zu Minute immer etwas dunkler. Also ganz bestimmt nicht einfach nachher im Finale des Wettbewerbs. müssen die Augen sich erst an diese Lichtveränderung gewöhnen. Das ist Auf den geschlossenes Pharmafell. Ja, aber schau, lotto die müssen hier ein bisschen... ist auch, man kann sagen, etwas das heimische Publikum. Maggi kommt nach vorne. Äh, Joshua, Joshua Huppertz, das sind die... Underdogs, die wir dort haben, also die kleinen, die Jungs, die die Großen wie Marcel Dieberg und Robert Wagner ärgern wollen. Nikias Arndt, Etappensieger im letzten Jahr beim Giro d'Italia und Zweiter in Salon-de-Provence bei der Tour de France okay. in diesem Jahr. Okay, da sind sie wieder. Aber das will mit Nikias Arndt ja. wieder hin. Ah, ja, Joshua Huppert, sind wir nach vorne. Jetzt hat Nikias Arndt die Lücke geschlossen. Das ist ja Frankfurt, als der vorne den Spin gefahren hat. Es wird ganz, ganz eng. Oder schau, oh, was euer Denkstorf. Das muss die Jury entscheiden, Carmen. Das ist deine Aufgabe. Also, der er spät gewonnen hat. Ah, die Gruppe läuft mit den Zahlen an der Schrift. zu einem späteren Zeitpunkt ausgefahren. Und Simi muss hier vorne fahren. Max war schon am Hinterrad. Erik Baumann haben wir dort gesehen. Er hat Punkte. Und jetzt wird gespürtet. Wer ist vorne? Ah, ist der Rastleger selber fahren. André Greife musste ein bisschen draufdrücken mit seiner Scheibenbremse, um nach vorne zu kommen. Klammer! Und wer fährt von vorne? Es ist es wieder Joshua Hofweich der den US jetzt sind da der Schutzbeimpertung gewonnen? Ist der Junge schnell. Aber Rick Zabel ist vorne, Rick. Oder. Oh nein! Ah, da muss wieder die Jury entscheiden. Das, das, der der Mann, Mann. Mann. das macht dort schon wieder Halbstopp Stopp und wartet auf die Spitze. Und sobald die gleich dort vorne um die Kurve fliegt. Und Zielkurve, Dann sind sie da, dann gibt es wieder Rundengewinn für mittlerweile, ja, dann haben wir acht, jetzt vorher sieben Fahrer, das sind dann 15 Fahrer mit einer Runde Vorsprung. So, Rüdiger Selig ist der Erste, der die Lücke ja, kommt da. Drei Punkte, die 21, das ist Christopher Hatz vom Team Lotto Kern. Dann zwei Punkte an die 12, das ist Achim Burka, der deutsche Meister im Djernifahren. 111 Rennen, wir sagen es nochmal: wir haben zwar immer wieder diese Sprintwertungen, das sind Sonderwertungen, da geht es um Sonderpreise. Da schaut sich John Degenkolb um, besucht Mitstreiter, die das Tempo mitgestaltet. Und da hat selbstverständlich hinten äh, der Christopher keinen Bock drauf. Wir sehen, dass Siebe jetzt arbeitet für André Greipel, für seinen Teamkollegen. Er ist in der Mitte des Feldes unterwegs. 36, Robins jetzt... Augenstein. Wer schießt sich jetzt nach vorne? Der gut Zeigt. Zweiter, Dritter. Warten ganz kurz auf die offizielle Bestätigung der Jury. Bestätigung. Und sie sind nahezu wieder zusammen, alle zusammen. Und das gute 29 Runden vor dem Ende. Marcel Sieberg hat ah, wieder Lukas Moritz, mit sechs Punkten. Eine Abnahme haben wir noch. Wir noch einmal Punkte vergeben in der Alpenziehenwertung, Sie haben äh, Rick Zabel da vorne gesehen, er fährt hier im Trikot von katjuscha Alpezin. Der Mannschaft. Die wertung gewinnen. Jetzt wird die nächste Wertung eingeläutet. Letzte Wertung. Wertungsrunde, vierte Abnahme der alpezin wertung Wertungsrunde. Die treten aber richtig auf, meine Damen und Herren. Mit dem Applaus hier. Ein toller Ausreißversuch des sunweb teams Aber da kommt. Kommen die Verfolger, wer fährt von vorne? Nix gegen dir haben einen tollen Job gemacht, super geleistet, tolles Rennen gefahren. Aber da wollen wir noch am Ende mal schauen, wer die besten Beine hat im Finale. Wagner, liegt ja sahn, Max Wahlscheid vorne, 14 Runden, Kopf führt, Rick Zabe und ganz am Ende dann Jan Dieteren, der den ganzen Single hat. sind elf Runden noch auf der anderen Zeigetafel, mit Runde Wagner. Und jetzt kommt Degenkopf! Jetzt nehmen wir gleich die überrundeten Fahrer raus. Die überrundeten müssen gleich rausgenommen werden. Zehn Runden vor dem Ende. Das ist natürlich bitter. Aber tolle Leistung muss man hier nochmal lobend anerkennen. Für alle, die dabei waren. Großartiges Rennen. Wer Finale. da die besten Beine hat, am schnellsten um die Kurve kommt. Nikias, anschaut nach oben. Wie viele Runden sindst du noch? Sieben. Steht da. 13, 14 im Rennen. Hallo, 12, 13, 14. So ein Podcast. Ja, nur noch vier Runden. Wer setzt sich ab? Diese 1220 Meter bis zum Ende. Und jetzt kommt Andy noch nochmal von vorne. Robert Wagner probiert das! Und Sieberg muss die Lücke wieder zufahren. Die nächste Gruppe, da geht es nur um die Ehrenplätze, die wir hier haben. Zwei Runden noch. Die letzte Runde hinein. In, in, in, in die DNT, der Kampf gegen die Die Der Die ersten zwei in diesem Rennen, wir warten auf den Drittplatzierten. Wir warten dann noch einmal auf John Degenkolb und jetzt ist es raus. Also, Rick Zabel wird Dritter in Würstadt meine Damen und Herren. Dort hinten sind sie unterwegs. John Degenkolb gewinnt vor André Greifel und Rick Zabel. Rüber und bitten an die ersten drei und die Sieger der Punktewertungen. Die drei ersten und die drei Sieger der Punktewertungen. Der Sonderstift wäre selbstverständlich. Gibt es auch hier eine Schweife für den Leipziger, der mittlerweile in Berlin wohnt, in, in der Hauptstadt zu Hause. Sieben Sie Bürgermeisterinnen, sieben Bürgermeister. Für Sieger, die dabei sind, auf Platz 3 im Trikot von Katuscha Albezi, Sieger der Flanerhundfahrt, Deutscher Meister, Rick ja, Samuel. Wir freuen uns auf. Den zweiten auf ihren André Greipel! Sieger von Paris-Roubaix und wir werden sicherlich auch irgendwann ihn feiern können als Tour de France-Etappensieger, John Degenkolb! Grand Prix, Grand Prix in und ja, und die Blumen, und die und der so, das darf selbstverständlich getrunken werden. Ringzabel, andere Greifel. Und die von haben wir die ganze Zeit gehört.